Hi, ich bin der Dummfin von den Dürener Piraten und wir hören uns heute mal an, was unser Direktkandidat Markus zu sagen hat. Hallo Markus. Hallo Thomas. Ja, ähm, du bist hier Direktkandidat in Düren, Wahlkreis 90 bei der Bundestagswahl. Ähm, wie bist du denn zu den Piraten gekommen? Ich halt, ähm, bin selber schon politisch interessiert gewesen vor vielen Jahren, habe ich dann halt, als dann vor zwei, anderthalb bis zwei Jahren halt die Piraten dann auch hier auf dem Café erschienen sind, ich bin näher mit dem Programm befasst, habe dann festgestellt, dass nicht vieles davon anspricht, nicht nur Transparenz oder Bürgerbeteiligung und habe mich dann halt entschlossen, mich dann hier auch mit zu engagieren, weil ich der Meinung bin, man kann nicht nur über Missstände sich ärgern, sondern muss auch versuchen, diese auch mithelfen Okay. Ja, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Einfach was persönliches, wer du so bist? Gerne. Also ich bin 40 Jahre alt, äh, habe halt, äh, nachdem ich halt bei der Post eine Ausbildung gemacht habe, war ich neun Jahre bei der Bundeswehr gewesen, habe danach Sozial- und pädagogik studiert und bin jetzt seit sechs Jahren bei der Agentur für Arbeit hier in Bührung als Arbeitsmittag tätig. Okay, super. Ähm, ja, jetzt steht die Bundestagswahl an. Ähm, kannst du uns erzählen, was du da speziell jetzt erreichen willst? Also Schwerpunkt für mich sind halt äh, unter anderem Arbeit, Soziales und Bildung. Die Schwerpunkt ergeben sich alleine aus meinem Beruf, weil ich dadurch natürlich als Arbeitsvermittler mit allen möglichen sozialen Problemen und Schichten in Berührung komme und mich unter anderem dafür einsetzen möchte, dass die Leute dann auch, gerade die Jüngeren, die auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt gleiche Chancen, gleiche Zugangschancen haben, sich weiterentwickeln können, besser Anspruch auf die und vor allem staatliche Unterstützung im Rahmen des bedingungslosen Grundeinkommens haben, sprich dann auch aus der almosen staaterei rauskommen. Ganz einfach gesagt. Und natürlich halt für mehr Bürgertransparenz und Begehren. Das heißt, dass die Leute sich verstärkt selber einbringen können, mit Begehren. Oder natürlich auch, dass Entscheidungsprozesse transparenter seitens der Politik gemacht werden. Warum machen wir das? Und warum gibt es nicht alles? Ja, das klingt doch alles nach wunderbar piratigen Zielen. Jetzt wissen die Leute wahrscheinlich auch, warum wir dich als Direktkandidat gewählt haben. Ich würde mich freuen, dass Sie wieder sehen. Super. Thank <laughs> you.